Hallo Leute, das sind wir wieder, eure zwei Bauprofis, Rookie und Andy. Wir haben heute einiges zu tun. Wir werden im zweiten Stockwerk die Schraubenproduktion in Gang bringen und ein bisschen Farbe in die Bude schaffen. Die Manufakturen... Direkt. Und du eins zurück. Du. Oh Gott, ey. Es tut mir leid, was ich hier gerade mache, aber... Hm. Was machst du denn jetzt? Nichts. Hm. Mach schon mehr von meiner Arbeit kaputt. Nee, nee, nee, nee, alles gut, alles gut, alles gut. <lacht> <lacht> ich mach gar nichts. Hat der Arbeit kaputt, ich sehe es schon. So. Lass dich wegsehen, ein blöder Baum. Ach das Wisch, ich dachte bist hier oben mit dem zweiten Stock. Nein, hier nein, drin nein, nein, nein, nein, nein, nein, <lacht> nein. Nein, nein, nein, nein, das würde ich nicht tun. Ah, oh, baust den weg. Okay. Ja, ich setz den hier oben mit hin. Oh, das ist kein Problem für mich. Das kannst du ruhig machen. So, dann schauen wir mal, wie das am besten läuft hier. Okay. Container. Ich glaube, ich nehme den Boden hier auch noch weg. So, was war da jetzt drin in dem Container? Was hat sie da reingepackt? Äh, Stangen waren gleich ich nur noch drin und Kabel vielleicht. Ich weißt du, glaube Kabel waren schon leer. Nur Stangen. Das, was ich halt gerade zu viel hatte. Achso, hm. ja, okay, ne? Ich glaube, diese Dinger brauchen Strom, ne? Ja. Kann sein. Ja. Strom weggenommen. Mhm. Nach unten hätte ich das gerne. Du stehst bei mir schon wieder in, in, in, im Berg. Vielen Dank für ein Follow, cho Hörnchen, Hühnchen. Hallo, Jojo, Hühnchen. So, jetzt. <lacht> jetzt haben wir es. Haben wir's jetzt, bald. Jetzt, jetzt. <lacht> oh, da habe ich auch mal so Probleme ja, mit ja. Namen zu lesen, ne? Oh. Das müssen die Leute so überhaupt nicht kennen. Ja. Ich finde echt interessant, so auf was für Namen man auch, also die, die Menschen kommen. Ich finde das echt mega kreativ teilweise. Ja. Okay. Ja. ja nicht schön, aber selten. <lacht> ja, das reicht doch, ne? Ja, selten ist gut. Ja, ja finde ich auch. Hm. Ne, das... ob das hier mache. doch da jetzt schon diese Gangways, ne? Ja. Teilweise. sind noch nicht alle, aber... Aber die reichen doch schon mal. Die genau. Und hier Opa, was? Strom ist weg. Ach, ah, Strom wieder in den Griff. Nee, sorry Meister. Unglaublich. Ja, ich bitte Ein, um hart und gerechte Strafe. Eine, eine einzige Aufgabe. Was? <lacht> Strom laufen. Ja, ja, ich, ich muss hinter dir herbauen, ich muss alles schön bauen, was du da brauchst. <lacht> das ist doch wunderschön. Wenn es nicht halt immer so rot leuchten wird. Uh, äh, uh, nee, das ist... Dann Wir mal ein paar Fundamente draufsetzen. Dass du schon die Wände gebaut hast. Hm. Oh, wunderschön. Das wird eine richtig tolle Fabrik. Ah, ne? Denke ich auch. Fällt mir jetzt schon. Mir auch. Oh, der Hub ist auch viel zu groß. Ah ja, gut, der steht sowieso draußen. Okay. Ja, ja, den habe ich halt rausgestellt. Ja. Da habe ich ein Schild vorgemacht. Wir müssen draußen bleiben. Hab. Genau. <lacht> oh Gott, der war schlecht. sorry, es ja. tut mir leid. Ich habe schon Mitleidslacher gekriegt. <lacht> Immerhin, ich schäme mich, danke dir. Ich fühle mich geehrt. Ich brauche hier oben Wände. Es gefällt mir einfach nicht ohne Wände. Ja, bin unterwegs. Nee, nee ich mach schon hab noch Material. Ich hab doch nur eine Aufgabe, das ist Strom und Wände. Ja. <lacht> dann sind es aber schon zwei Aufgaben. will dich ja nicht überfordern, Was, deswegen bleibst du jetzt erstmal nur bei Strom. Achso, Ach ja, ist okay. Eins nach dem dann wenn das dann mal im Griff hast, Strom. Hm, dann mh, da kommt vielleicht noch Wände dazu. Ja, du mich auch. <lacht> bei der nächsten Beurteilung sprechen wir nochmal drüber. Dann würde ich aber eine Gehaltserhöhung mit dir. Okay. Ähm, du kriegst doppelt so viel Gehalt wie jetzt. Also doppelt so viel nichts. Ja, ne, doppelt, doppelt. Also zwei, ne, das Doppel von Null ist immer noch Null. Danke. Ja. Wir machen die Halle oben genauso groß wie unten, ne? Ja. nicht eigentlich Bin ja auch gerade am das war eine rhetorische Frage <lacht> nee, die oben wird doppelt so groß <lacht> ja ich meine aber erstmal hier der Grundriss halt hier ja ja mir. Ich muss ganz ehrlich sagen, das macht echt Spaß hier mit dir. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Oh, halt, die Wand ist zu ja. viel. So. Ah oh, ne, halt. oh ja, du hast ja unten noch weiter gebaut. und kann ich hier noch gar keine Wände hinbauen. Dann reiße ich die Wände hier halt wieder ab. So, und baue hier noch Boden. Oh, ich sehe ein Felsen in meiner Fabrik. Jetzt baut, jetzt baut er da gerade Böden hin, wo ich Böden hinbauen will. Ja, das verstehe ich nicht du zu langsam bist, kann ich doch nichts dafür. Ich <lacht> schon gewundert, wieso baut er den Boden da jetzt nicht in, warum ist das jetzt rot? Warum? Weiß nicht, wie wir das, wie ich das hier mache. Also. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. <lacht> ja, deswegen habe ich erst gedacht, ich, ich, ich baue hier diesen Ding, den, äh, die Fabrik ja auch um, auf die gleiche, in ja. die gleiche Richtung. Ja, nicht oft, ich oft. So. weil ich? Da wenn wenn Dingens den Lift nochmal abreißen, gell? Ist egal, das ist, ist kein Problem. Das okay, ist dann mach. Nebensache. Okay, alles cool klar. Ist. <lacht> da bin ich echt überhaupt kein Fan von so einem schrägen Übergängen hier so. Ja, ich eigentlich auch nicht so wirklich. Ich weiß auch noch nicht, ob ich die, die andere Fabrik, die soll ja schon losgelöst von der hier sein, also ich weiß noch nicht, ob wir einen Boden hinbauen oder nicht. Aber ob okay, man die dann ja, gleich schon ich... auf die gleiche Struktur bringen also ob man einmal kurz einen Weg hinbaut mit, mit Bodenplatten, um dann die Bodenplatten mit der gleichen Ausrichtung zu haben oder nicht. Wie weit willst du ähm, die weg haben von der Fabrik hier? Ungefähr? Hm. Wenn du siehst, Eine wo ich Idee? bin, ne? könnte ich mich nee, da stellen. Ich sehe es gleich vielleicht, aber auch nur vielleicht. <lacht> Wenn du in die Richtung ähm. gehst, der 500. Grashalm, genau da soll du anfangen. Hab <lacht> <lacht> ich verstanden. Dann äh, baue besten bis dahin die Die, die die Bodenplatten. Also ich sehe, wo du stehst, ja. Ja, hier stehe ich, aber die, die Fabrik soll dann hier hinten irgendwo anfangen. Warte mal, ich, ich laufe mal ungefähr dahin, wo ja, dann, dann genau. die Ecke der Fabrik sein sollte. Ähm, ich will den Felsen da halt dann aus dem Weg gehen. Ungefähr hier. Mit der Felsen, ja, ja hier ungefähr. Bleibt mal da bitte stehen. Gut. da hat sich meine Frage ja übrig, du baust einfach einmal einen Weg hierher. E so. Hier, hier. Easy. Hier bin ich. Schon an mir vorbeigerauscht. Was, ich bin an dir vorbeigerauscht? Ja, nee, so nicht, aber da bist schon weiter westlich wie ich. Ja. Okay, gut. Ja, ja also die Platte noch weg. Hier beginnt. Ach so, ungefähr, ja. Eine Platte. Ä eine Platte Richtung Norden geht noch, aber ja. Eine Platte Richtung Norden, East, Nord, South, Nord, Nord, eine Platte Richtung Norden noch. Also okay, da ist dann Kante, hier ist dann Platte weg. Ja. Genau. Und dann so einmal komplett Richtung Süden und Westen. Süden und Westen. Okay, Osten Ost machen wir hier Ende. Genau, ja, weil, weil da okay. der, der Stein da, der Stein im Süden da ist gerade Achso, okay, ja, alles klar, alles klar, okay, hm. Habe ich, hab ich hab verstanden. Ich schon dran vorbeigerauscht, ja. Hm. Ah, <lacht> also ich hier, die, die Platte hier ist die letzte, genau. Nee, die muss noch weg. Ja, wäre knapp geworden, ja. ja. Ja. Und Westen sind wir halt auch durch diesen Stein hier beschränkt, von daher wird sie nicht so also bis hierher, so im Westen, musst du den großen Stein hier? kurz gucken. Hm, aber sie ja, geht dann komm, relativ dann weit, sie geht dann relativ weit nach Süden. Mhm. ja ja ist okay. Ah, <lacht> zu riesig wird sie nicht, wobei wir dann schon noch so ein bisschen schmalere Ausleger in einige Richtungen, also wir können schon noch Richtung Osten, aber dann halt nicht ganz über die volle Breite. Ja ne ist okay, ne ne finde ich gut, okay, alles klar, Und dann habe ich hier schon mal angefangen. Ja. Nur dass ich hier so einen Anhaltspunkt habe und wo soll unsere jetzige, bis wohin soll unsere jetzige Fabrik gehen? Die ist jetzt zu Ende eigentlich so. wie ist zu Ende, Größen okay, alles da. klar, okay mhm. okay die macht jetzt noch die Beschichtungen und dann ist die glaube ich so ziemlich fertig mit allem was sie machen soll. Die die du jetzt baust, die wird dann die Stahlfabrik. So war der Plan bisher. Und direkt ich will neben mir. Ich überlegen, Sch ob ich die eine höher bauen soll, weil wir kommen hier in das Gras rein, das sieht nicht so schön aus. Ich baue sie eine Etage höher. Du hast aber hier gemerkt, dass du zwei, dass du abgewichen bist von der. <lacht> Was? Wo mit der bin ich Struktur abgewichen? hier zwischendrin? Hast du einmal die Platte nicht richtig gesetzt? Nee, habe ich nicht gemerkt. Wo bin ich denn ab? Bist du denn gerade? Ich, oh, ich hüpf. Ja. Ich mhm. also, da ist ein Spalt. Ach so. Oh. Aber es ist trotzdem noch gerade. Aber ja, okay. Hm, Habe ich verstanden. Also alles wieder abreißen. <lacht> Und weiter bauen. Das ist ja nicht so tragisch. Ja. Kann man ja alles neu bauen, ne? Genau. So. so aber dann baue ich trotzdem eine Etage höher, ne? Ist okay, da kann man eine Rampe irgendwo reinbauen, wenn. Wenn wir mal eine Verbindung bauen zwischen beiden Fabriken. Ah, ich gehe schon wieder das falsche Menü, da habe ich doch, wollte ich doch hin hier. Schichtung, genau. Ähm, Achso, da brauchen wir einfach nur die zwei dafür. Das heißt, ich brauche hier noch einen Manufacturer dahinter. Äh, am besten mittig. Mittig wäre hier. Uh, Rotoren. Okay, die haben wir hier. Jede Menge Rotoren. Wie viel braucht er denn? Zwei pro Minute und auch zwei pro Minute. Und wie viel stellt er hier her? Er hat gar noch gar nichts ausgewählt, er stellt noch gar nichts her, sehr, sehr gut. <lacht> und er hat auch noch gar keinen Strom. Wann mache ich das jetzt richtig rum? Ja, okay. Dann kriegen die auch Strom wieder hier und da. Und eins noch nach vorne. Du stellst 5, okay, dann können wir einlagern und vier. Also das passt ganz gut. Einen gut. Hm. Oh, ich denke gerade, wieso kann ich hier keine Platte bauen? Weil mir der Beton fehlt. Ja, okay, ja. Mh. Macht Sinn. Ne? Macht äh, so ein bisschen Sinn, ja. Gott stimmt hier irgendwas im Untergrund nicht. Kann ich deswegen nichts bauen? Mhm. Mein Beton ist gleich auch alle. Ah, hast hier schon Gangway gebaut, okay. Ah, die Türen sind aber mittig, <lacht> oder? Äh, ne, äh, es gibt Türen, die sind außen und es gibt Türen, die sind mittig. Und ich finde die okay. äußeren Türen irgendwie etwas äh, angenehmer, bin ich ganz ehrlich. Okay. Also ich bin nicht so der mittige Türen-Fan. Oh, Habe ich die jetzt tatsächlich nicht? Oh gut. Die neue jetzt. Dann baue ich mal eben den Weltraumlift neu. Ich muss mal hier hoch. Wo ist der er ist schon da? weg bei dir. Nö, ich sehe ihn nicht. Jetzt ist er weg. <lacht> ich sehe da gerade nicht hin. Da ist eine Wand dazwischen. Ah, deswegen deswegen ging es gerade <lacht> nicht. Ah, nein, jetzt hat er es wirklich gemacht. Okay. Ja, Jetzt noch auf ein neues... Du hast deine Farbpistole ne? mit, mit Patronen auch dabei. ne? Ja, muss ich mir erst eine bauen. Ich wollte jetzt gerade kurz hier den Teil hier noch fertig machen, dass so die die Produktion sagen. weitergehen kann. Was so, fehlt ihm hier? Schrauben fehlen ihm hier. Ja, sehr gut, ich habe keine Schrauben runtergeleitet, sondern Rohre. Ja. <lacht> gut. Geiße. Gut. Okay. wir müssen schrauben runter oh, nein halt oh, verdammt es muss den rückgängig button geben oh ja wenn man was gelöscht hat ja. und direkt danach merkt nein ich wollte das nicht löschen ja den sollte es wirklich geben also, ich muss es von unten bauen e egal erstmal erstmal von oben das heißt, ich muss das nicht hier. Ach oh Gott, ist das ist eine Fehlplanung hier oben. Struktur. Brauchen mehr Struktur. Ich muss gerade überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Ich brauche hier Eisenstangen. Das heißt, ich drehe die Produktion um. Nein, ich habe hier Platten. Oh Mann, Und das ist jetzt am besten ich muss es okay. rumdrehen Na ja, gut ich tue ja hier unten jetzt dann sowieso alles anders machen okay wer dreht es hier um produktion äh, hier bauen wir die rotoren und hier bauen wir die bestärkten platten genau und dann brauchen sie hier das nicht denn hier kommen nämlich dann die hier rein nicht. Nicht genügend Freiraum. Das ist zu knapp gebaut. Also, So, jetzt geht's. Okay. Hinkriege. Okay. Genau. Jetzt kommen hier Eisenplatten und hier müssen jetzt einmal Schrauben und einmal Rohre. Genau. und hier, hier hin. ja nur Grad vielleicht perfekt und ab nach oben wir mal auf dem Weltraumlift oder hochkriegen. Hier kommen Platten hin. Haben wir gar nichts. Das heißt, hier muss jetzt noch ein... eins rüber. Gar kein Thema. Ähm Na, no, den hier anders. Den hier anders. Alles anders. in hier überall Kisten rum. Sehr gut. nur ganz wenn ist. Ach nee, jetzt habe ich ah oh Mann. Den Manufacturer mit abgebaut. Keil. Jetzt muss ich gucken, wie baue ich den Weltraumlift. Äh kannst du nicht hin? Der Weltraumlift, der geht ganz schön. Riesig, aber ich weißt du das eigentlich? Hm? Weißt du, dass dieser blöde Weltraum Relift riesig ist? Ja, habe ich schon gehört. Was ist das? Hab ich das jetzt richtig gebaut? Ja. Und tschüss. Willst du noch mal in deinem Stream den Weltraumlift sehen, wie da gebaut wird? Hm. Hm. Oder diesmal nicht? Nö, diesmal nicht. Hast du da jetzt einen Turm hingebaut? Äh, ja, damit ich von oben <lacht> sehen ja. kann. Diese Türme sind mega, also die sind echt gut gemacht, dass man die hat, das ist echt genial. Ja, den habe ich auch damals gebaut, als ich die Ölzufuhr gemacht habe. Hm. Ja, ich baue die mir immer mal überall wieder hin und reiß sie dann auch wieder ab. Juh, da kommt's. Die Okay, habe ich den gebaut, okay. Ups, ouch, das wird wir tun. Oh, sag ich doch. So, jetzt funktioniert meine Produktion hier oben wieder, soweit. Jetzt muss ich nur noch hier die ganzen Schrauben einlagern. Nee, Soll ich alles nehmen, alles nehmen... hier mir weg machen Und so, die noch so jetzt kann ich hier meinen Konstruktor wieder aufstellen ja. Gut. Hm, Fusionato. Das finde ich nicht in Ordnung. Nee, ich auch nicht. Hier ganz ehrlich, wir lassen die Fabrik dann hier enden. Das, die mache ich dann noch weg. Zup, zupf. Aber ich finde diese Multi-Multi... Löschfunktion finde ich richtig gut. ich noch nicht ausprobiert. Ah, doch, wenn du jetzt so mega viel löschen musst, wie ich jetzt gerade, mhm. dann kannst du ja bis zu 50 Objekte gleichzeitig löschen. Okay. Gut gemacht. Mhm. Ja, okay. Unser Weltraumlift kollidiert minimal mit dem Felsen. Okay, ich probiere was anderes. So. Und ein packen mit aus. Gut. Auf ein neues. gebaut egal irgendwo in der welt sind jetzt lacken <lacht> ich dachte vorhin ich hätte auch mal welchen boden gebaut aber ich habe sie auch nicht gefunden äh, die findest man nicht die kannst du so tief bauen die findest du nicht wieder oh, pff, oh. so okay. welt steht perfekt ja. Ah, hier sind nur die wände falsch gebaut die oberen wände Wieso oh. kommt hier nichts? Was stimmt hier nicht? Da war wieder kein Strom. Ach ja. Strom. da war ja was. Ja, ja, ja, ja. ja. Bin <lacht> unterwegs. Da war was. Jetzt bin ich ja endlich fertig und dann gibt es keinen Strom. <lacht> um harte und rechte Strafe. Ja, die Wand ist falsch rum. Die Wände auch falsch rum. Ja, oben oben ob Wände sind alle falsch rum, soweit ja, das ich das gesehen habe. Ja. Ist gerade aufgefallen. Doof. Aber ich habe geguckt, dass ja alle gleich rum sind. Das stimmt <lacht> allerdings. Da, das, das, das sind sie. Auf ein neues. erweitern. Ja, so. Ist jetzt wieder falsch gebaut? Um ist gleich wieder da. Ja. genug Biomasse haben wir noch. Es wird nur ein bisschen wenig produziert. In diesem Restbiostoff wird ein bisschen wenig produziert. Dann müssen wir die doppelte Anlage davon haben. Nee. Da ja. nee. Also steht nächstes Mal auf jeden Fall mal neue Energiequellen Keine Ahnung, wir... Wollen wir erstmal doch auf Kohle gehen, Kohlekraftwerke? Was, was braucht man denn? Also Kohle braucht man auf jeden Fall Kohle und braucht man da auch Wasser. Ja genau, Kohle und Wasser brauchst du für die Kohlekraftwerke. Wasser ist glaube ich... nee, Wasser ist gleich hier oben. Ich habe letztes Mal das hier oben benutzt. Ja, ansonsten direkt nebenan ist auch Wasser da Richtung ähm, ähm, hier unseren Weltraumlift. Da ist auch nochmal ein Riesenwasserreservoir. Äh, ich kenne den Teich da im Osten, ist hier einer, direkt oben auf dem Plateau. Ja, so ein kleiner, ja. ja den habe ich letztes Mal benutzt. Für dann auch fürs Öl, was dann noch weiter östlich ist. Achso, die Platten gehen noch weiter. Achso, okay. Äh, wo haben wir hier? Rotoren? Ja und. Ganz hinten, so also ganz im Süden. Ich kann dir nur jetzt nicht mehr sagen, ob es jetzt links oder rechts war. Ich habe es eben geändert. Jetzt müssten sie, vorhin waren sie rechts, jetzt sind sie links. Also östlich. Ach so, da ist, ist noch nochmal. Ah, oh, verdammt. Eine Linie mehr. Komm weg da. Ja, okay, scheiße, Krim, ich komme nicht dran, weil die direkt weiter verarbeitet werden. Ja, aber müssen eigentlich äh. überproduziert werden, müsste eigentlich nur halb so viel benutzt werden wie... Ja, ja ich glaube gerade schon. Dadurch, dass die Produktion halt gerade erst wieder am Stocken und anlaufen ist und die gerade erst angefangen hat. Aber ich hätte auch noch welche im Inventar, wenn du welche brauchst. Ja, passt, habe ich, habe ich. Ja. Halt euch das Kiste abreißen, habe ich die in den Inventar gekriegt. Hm. Okay. Weil dann erforsche ich schon mal die nächste, äh, unsere Sprungflächen da. Ja. ja da krieg ich mal eben unser... Wenn du das anpinkst, kriege ich das auch gleich. Das ist ja nicht schlecht. Warten auf das Sorzen. Ach so. bing, bing, bing und tschüss. Milestone reached Several Shippen. buildings aimed at factory traversal can now be accessed in the build menu Es fliegt is use of these und tschüss. Ein paar Platten brauche ich Platten Platten Platten So Na dann ich fange mal ein bisschen an zu malen hier ähm Warte mal. Du also Picasso. Mal gucken. Äh, wo ist denn die Werkstatt? ist jetzt hier drüben. Äh, wo ist denn die Werkstatt hin? Äh, welche Werkstatt? Achso. Das war äh, ich wieder aufgebaut. Nee, die, äh, da draußen stand doch eine. Ach nee, die habe ich abgebaut. Ja, ja, ich, äh, gut, ich stelle hier rein. Ja. Äh, In die Ecke. Mhm, ja. Genau. Die Ausrüstungswerkstatt, ne? Genau, ja. Da ich, das muss ich glaube ich die Pistole machen ja Bitteschön. Dankeschön, Fahrpistole Einmal Ach, die MAM, die baue ich da auch daneben Ja, wenn dann wahrscheinlich eh hier die Sachen wegkommen dann kommen die eh alle Ja, dann das, werden wir hier den hinten Den Fakt ja. hier ja. Auch gedacht So äh, Farbpatronen wie war das mit denen? Die muss man dann dort herstellen Bäm, bäm, bäm, bäm. Ah, da jetzt ein jetzt s okay. Ah, Reicht dafür die Blüten-Dinger? So, die hier in der Kiste eingelagert? Ja. Äh, okay. ja, die ja, habe ich da wieder ein... Ich habe da alles wieder reingelagert. Okay. So, mal gucken, wie viel ich da brauche. Ach so. Ah, okay. Ah, ah, shit. Ah, ich brauch alien ich alien Wir panzer braucht 10, wir haben ach, ach, ach, scheiße. Okay. Dann schauen wir wir mal. ach, so. Elektroschocker will ich behalten. Äh, so. Ja, zum Nachladen. Und ich ach, ach, hier Farbe Farbe ein. No. War entweder C oder Alt oder war Maustaste drücken oder irgendwie sowas. Rechtsklick. Oder Rechtsklick. Oder Rechtsklick, genau. Dann schauen wir mal, welche Farbe wir nehmen. Also ich, so vorher dachte ich mir eigentlich blau, aber ich weiß noch nicht, wie das Blau auf den Wänden wirkt. Probieren jetzt einfach mal aus. Ich glaube, das Blau ist mir zu hell. Mit der Damit Grau. bist du alleine. Uiuiui, <lacht> ui, das sieht ja schrecklich aus. Weil ich mag das Orange. Grau? Grau ist zu so langweilig. Ja, sieht trostlos aus. Was haben wir denn noch? Wow. Das, ja, das andere ist mir <lacht> irgendwie eben zu, zu Neon. Ne? Was haben wir denn alles noch für Farben? Weiß ich, sieht noch ganz cool aus. Ich, ich mache jetzt hier mal eine Wand mit jeder Farbe und dann ich. wählen wir mal eine aus. Äh, hier drüben äh. Farbtest. Okay, das ist Standardfarbe. Ach, das Blau. Hier von weitem sieht das Blau aber schon wieder besser aus. Ah, weiß nicht, ja. Okay, Ach so, man kann auch mal weiter. man kann auch selber Farben einstellen, okay. Das ist jetzt das, was von nahem wie grau aussieht, sieht von weitem wie dunkelblau aus. <lacht> Aha, interessant. Oh ja, lila. Ich bin dafür. <lacht> ich bin dafür. Wir ziehen das einfach so die ganze Fabrik durch. Ja, ja, genau. Alles gut. <lacht> Ja, jetzt haben wir hier die Standardfarben alle. Ach, von weitem sehen die teilweise ganz anders aus. Also das Dunkelblau habe ich vorhin nicht gesehen. Wo... Das war dann doch das, war dann das hier, ja. Das habe ich doch vorhin ausgewählt. Das war viel heller von Namen. Ja, hier unten ist es jetzt schon wieder viel heller. Das grau da unten, ne? Oben ist Dunkelblau. Ja, aber das ist genau die gleiche Farbe. Angeblich. Das ist hellblau hier. Ja, aber das soll genau die gleiche. Das ist genau die gleiche, die ich da oben drauf geschossen habe. Cool. Ja, doch, das, da oben sieht es gleich aus. Ehrlich, bei mir sieht es völlig oh, anders nee. aus. Ja, doch, sieht. Das hier ist ein bisschen heller unten. Oben ist ein bisschen dunkler. Ne? Ja, viel dunkler. Glaube, kommt auch mal darauf an, wie das Licht drauf scheint, ne? weil da das reflektiert ja auch mehr als hier. Also ich finde, das Blau hier unten sieht genauso aus wie das Blau in der zweiten Reihe von oben. Ja. Nicht in der ersten, aber das ist genau das gleiche wie nee. das in der ersten Reihe. Ach so, das ist das gleiche wie in der ersten. Nein. Doch. <lacht> ja, ich kann noch mal ich schieße da nochmal drauf mit der gleichen Farbe. Ich habe die jetzt nicht gewechselt, guck. ist genau das. Einmal hier Ach, rechts. krass. Guck und je weiter man Ja, ja. Aber hier rechts nee. sitzt es. Ja, da das sieht wahrscheinlich, wegen, weil hier die mach Sonne mal hier an. an die Wand. Mach mal hier an die Wand, bitte. Hier. Na, ich mach's jetzt hier unten ganz links, unten in der Ecke. Ja, oder ganz Guck. unten ganz links, ja. Guck, das, ja, ist genau ja das ist genau die gleiche Farbe wie die da, ja, Weil das, die Sonne da drauf knallt. Das ist ja schrecklich. Mhm. Weil so wird es mir richtig gut gefallen, aber wenn da die Sonne so drauf knallt, finde ich halt total hässlich. Also ich muss sagen, hier dieses Weiß oder das Grau hier in der, in der mittleren Reihe. Oder das oben das dunkelblau gefällt mir am besten. Ja, wobei das hier unten auf der hellen Wand ist es halt schon wieder dieses hellgrau. Guck, das ist so. Das das ist ist nicht so. Mach das mal ist das obere bitte auf eine helle das Wand. Ist das, das ist das obere. <lacht> mach mal das untere. Das untere, warte mal, das war das letzte hier. Ist das da? Das geht so eher ins bräunliche dann. Mach mal das weiße bitte auf eine helle Wand. Welches weiße? In der Mitte von den dreien. Mhm. Wird gucken, welches das war. Es muss das hier gewesen sein, dass er eigentlich erst ums Gelb geht. Das war oh, das rechts. oberste nochmal, das dunkelblaue. Das war das linke, ne? Das dunkle war das rechte hier. Das rechte hier. das unten. rechte. Ja, ja soll man das nehmen? Ja, also ich denke auch, dass das... Ja. ja. Das obere, das da. Ja. Die andere Fabrik kriegt dann eh eine andere Farbe. Das, ja, ist okay. das, das sieht so bescheuert aus. Ey. Wenn du dir die Wände jetzt genau nebeneinander hier anguckst, mm. genau die Ecke, ist ist halt eine komplett andere Farbe. Ja, das die ganze Maschinen drin. auch umfärben, ne? Ja. Bam. So Leute, das war's wieder für heute. Diese Färberei geht noch eine Weile. Die will ich euch jetzt hier ersparen. Falls ihr sie doch sehen wollt auf Twitch, könnt ihr das nachholen. Aber ist nicht sonderlich interessant, wie ich hier Wände und Maschinen anmale. Aber guckt euch ruhig an. Ganz witzig. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, was da so auf uns wartet, was für Aufgaben.